Eine frühe Urlaubsplanung lohnt sich doppelt. Sie haben dann auf dem Airparks Parkplatz Frankfurt nicht nur einen garantierten Stellplatz, sondern profitieren auch von unserem beliebten Frühbucherrabatt. Halten Sie auf den gekennzeichneten Check-in-Parkplätzen und melden Sie sich bei den Mitarbeitern an. Bitte halten Sie neben Ihrer Buchungsbestätigung auch Ihre Rückflugdaten bereit.